Teure FDP-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrte Damen und Herren! Wir sind in großer Sorge, weil es zigtausende Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die durch staatlich verfügte Schließungen ihre Geschäfte, ihre Hotels, ihre Gastronomiebetriebe jetzt nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. und Da hängen im viel gerühmten Mittelstand zigtausende Arbeits- und Ausbildungsplätze dran. Meine Damen und Herren, viele dieser Menschen wenden sich derzeit an uns, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Denn die Hilfen, die die Regierung großspurig versprochen hat, sie kommen nicht an. Man kann sagen, die Hilfen zu spät, zu wenig, zu bürokratisch. Und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Und wir verstehen nicht, warum das Modell, das mein Kollege Christian Dürr entwickelt hat, die negative Gewinnsteuer, der Verlustrücktrag, warum dieses Modell nicht endlich umgesetzt wird. Gewerkschaftsnahe Ökonomen halten das Modell für richtig, das Institut der deutschen Wirtschaft hält es für richtig, viele Verbände halten es für richtig, mehrere Fraktionen hier im Haus halten es für richtig. Es wäre für den Staat auch ein Nullsummenspiel. Wir verstehen nicht, warum sich der Finanzminister Scholz hier noch wehrt. Wir fordern an dieser Stelle, macht den Weg frei für Verlustrückträge. Dann kommt die Liquidität bei den Betrieben übers Finanzamt an. Mit unserem Antrag wollen wir zu dem Verlustrücktrag der negativen Gewinnsteuer ein Modell hier vorstellen, das Kieler Modell. Professor Felbermeier hat es mit Kollegen entwickelt, das darüber hinaus zielgenauer als bisher die Hilfe zu den Betroffenen bringt. Denn wir haben ein einziges Wirrwarr, wir haben ein Antragschaos. Die Soforthilfe von 50 Milliarden Euro sind nur 14 Milliarden Euro ausgezahlt worden, bei den Überbrückungshilfen 1 und 2, die auf Fixkosten basierend sind, von 25 Milliarden Euro nur. 2,8 Milliarden abgerufen worden. Die Novemberhilfen konnten erst im Dezember beantragt werden und sind bei den meisten überhaupt noch nicht angekommen. Lasst uns dieses Wirrwarr beenden, diese drei unterschiedlichen Hilfen weg und ersetzen durch eine Hilfe, die sich am Rückgang des Betriebsergebnisses orientiert. Das wäre der richtige Maßstab. Unbürokratisch, schnell, zielgenau. Das ist das Kieler Modell, das die FDP hier heute beantragt und wir bitten Sie, dass Sie dem zustimmen. Denn Herr Kollege nach dem Teurer, kann ich, darf ich Sie kurz unterbrechen, weil ich die Kolleginnen und Kollegen am hinteren Teil des Plenarsaals bitten würde, entweder Platz zu nehmen oder den Saal zu verlassen, weil es unerträglich ist, die Lautstärke der Unterhaltung hier vorne wahrnehmen zu müssen. Ganz klar Moment, Herr Kollege Teurer. Und Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich von Ordnungsmaßnahmen Gebrauch machen werde, wenn meiner Bitte keine Folge geleistet wird. Das gilt auch für Sie, Herr Kollege Diemen. So, Herr Kollege Theurer, Sie können fortfahren bitte. Ja, vielen Dank. Das erleichtert es mir als Redner. Ich möchte zusammenfassend an der Stelle darauf hinweisen. Die bisherigen Hilfen sie diskriminieren zwischen Fremd- und Eigenkapital. Wenn jemand zum Beispiel vom Mund sich etwas abgespart hat, die Friseurin, den Friseursalon, dann wird sie schlechter gestellt als eine Mieterin oder ein Mieter. Der Mittelstand geht im Antrag stickig verloren. Wir sagen: Bündelt die Hilfen beim Finanzamt. Das Finanzamt hat alle Daten. Es hat die Steuerbilanz. Warum, um Gottes willen, müssen die Unternehmen jetzt noch eine Subventionierungsrechnung machen zusätzlich zu dem, was sie sowieso alles machen müssen? Baut diese unnötige Bürokratie ab, dann sind wir auf dem richtigen Weg, meine Damen und Herren. Und das leistet das Kieler Modell, das die FDP hier im deutschen Bundestag einbringt. Und meine Damen und Herren, damit entsteht eben auch ein Stück weit eine Entschädigung für diesen Staatseingriff der Schließungen von Betrieben. Der ehemalige Verfassungsrichter ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten Hans-Jürgen Papier weist darauf hin, dass es einen Rechtsanspruch auf die Hilfen geben sollte. Die FDP hat es im November beantragt. Herr Papier sagt, Zitat, ein Sonderopfer zum Wohle der Allgemeinheit sei nicht gerechtfertigt. Kein Rechtsanspruch auf Hilfen sei rechtsstaatlich fragwürdig, meine Damen und Herren. Auch hier haben wir mit dem Kieler Modell eine Lösung. Ich hoffe, dass wir hierfür im Deutschen Bundestag endlich eine Mehrheit finden, im Interesse der betroffenen Unternehmen und ihrer Beschäftigten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Theurer. So. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, richte ich meine Herzen Bitte noch einmal insbesondere an Mitglieder und Kollegen der Fraktion von CDU/CSU, vom Bündnis 90/Die Grünen. Doch bitte, dem Redner zu folgen und die Gespräche einzustellen. Das ist meine letzte Bitte. Als Nächstes, wie gesagt, werde ich von meinen Möglichkeiten der Geschäftsordnung Gebrauch machen. Nächster Redner ist für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär Thomas.